In diesem Video wird die Funktionsweise unterschiedlicher Logikgatter demonstriert. Wann immer Sensoren Daten sammeln, gilt es, die Sensorausgabe in irgendeiner Weise zu interpretieren, wobei Logikgatter sehr hilfreich sind, da diese ein Gerät durch mehr als nur ein auslösendes Signal schalten können. Eine recht einfache Analyse wird von einem Dämmerungsschalter ausgeführt, der eine Lampe beim Unterschreiten eines Schwellwertes einschaltet. Um die Lampenschaltung energieeffizienter machen zu können, kann eine weitere Bedingung eingefügt werden, bevor die Lampe geschaltet wird. Die Lampe soll eingeschaltet werden, wenn es dunkel ist und sich jemand in der Nähe befindet. Ein einfaches UND-Gatter, bestehend aus zwei Dioden und einem Widerstand, wurde im Video zu H-Brücken gezeigt. Die Brückenschaltung wird mit dem Pluspol auf der linken Seite aktiviert, wenn an dem oberen Eingang ein HIGH und an dem unteren Eingang ein LOW-Pegel anliegt, während sich der Pluspol auf der rechten Seite befindet, wenn ein Low-Pegel am oberen und unteren Eingang anliegt. Die Funktionsweise des Und-Gatters ist recht einfach nachzuvollziehen. Das Signal am Ausgang des Schaltkreises ist immer dann Low, also auf Massepotential, wenn eines der beiden Eingangssignale ebenfalls auf Low ist, da das Potential durch die jeweils vorwärts gepolte Diode bzw. durch beide Dioden auf Masse gezogen wird. Die Ausgabe ist nur dann HIGH, also auf dem Potential der positiven Versorgungsspannung, wenn beide Eingänge auf HIGH sind, da nun beide Dioden in Sperrrichtung geschaltet sind und das Potential am Ausgang durch den Pull-Up-Widerstand auf den Wert der Versorgungsspannung gezogen wird. In dieser Demonstrationsschaltung werden LEDs als Dioden verwendet. Wird eine Leuchtdiode in Vorwärtsrichtung gepolt, beginnt diese zu leuchten, was bei dem verwendeten Gatter der Fall ist, wenn an dem entsprechenden Eingang Massepotential anliegt. Nur wenn an beiden Eingängen High Level anliegt, erlöschen beide LEDs und das Ausgangssignal ist ebenfalls auf High Level, was in diesem Fall etwa plus 12V entspricht. Das Low Level am Ausgang ist deutlich von 0V verschieden, da der Spannungsabfall an einer in Vorwärtsrichtung gepolten Diode ebenfalls von 0 verschieden ist, bei den hier verwendeten LEDs sind es 2V. Um ein ODER-Gatter zu erhalten, muss die Schaltung leicht abgeändert werden. Die Ausgangsspannung ist jetzt immer dann auf HIGH, wenn mindestens einer der Eingänge ebenfalls auf HIGH-Level ist, da die jeweilige Diode durch das Eingangspotential in Vorwärtsrichtung gepolt wird und somit durch den nun fließenden Strom eine Spannung an dem Widerstand abfällt. Ist keiner der Eingänge auf HIGH-Level, so wird das Signal am Ausgang durch den pull down widerstand auf Masse gezogen. Hier leuchtet die jeweilige LED, wenn ein HIGH-Signal an dem entsprechenden Eingang anliegt. Das Low-Level am Ausgang ist tatsächlich 0V, jedoch ist das High-Signal nicht ganz auf dem Potential der Versorgungsspannung. Die Differenz wird ebenfalls durch den Spannungsabfall an der in Vorwärtsrichtung gepolten Diode verursacht. Die Eingänge von Logikgattern sollten immer entweder mit Masse oder der positiven Versorgungsspannung verbunden sein, da es ansonsten zu unvorhergesehenen Reaktionen der Schaltung kommen kann. Wie zu sehen reagiert das UND-Gatter, als wären die Eingänge mit der positiven Versorgungsspannung verbunden, wenn der Eingangskreis offen ist... während das ODER-Gatter reagiert, als seien die Eingänge mit Masse verbunden. Verwendet Pull-Up- oder Pull-Down-Widerstände an den Eingängen, um merkwürdigem Verhalten eurer Schaltungen vorzubeugen. Ein XOR-Gatter implementiert die Exklusiv-ODER-Funktion. Der Ausgang ist immer dann high, wenn nur einer der Eingänge auf High Level ist. Hier ist Eingang A high, womit Diode 1 in Vorwärtsrichtung gepolt ist und die Drain-Spannung nahezu der Spannung am Eingang A, also der Versorgungsspannung entspricht. Eingang B ist auf Low Level, womit Diode 4 ebenfalls in Vorwärtsrichtung gepolt ist und somit die Gate-Spannung auf nahezu 0V gezogen wird. Der Transistor ist ausgeschaltet, also entspricht die Ausgangsspannung nahezu der Spannung an Eingang A, also der Versorgungsspannung. Betrachten wir den Zustand bei Anliegen eines Low-Pegels an Eingang A, während Eingang B auf High-Pegel ist. Jetzt wird die Drain-Spannung des Transistors über Eingang B bereitgestellt, während die Gate-Spannung durch Eingang A auf Masse gezogen wird. Erneut ist der Transistor ausgeschaltet und der Ausgang entspricht der Spannung an Eingang B, also fast der Versorgungsspannung. Sind beide Eingänge auf Low Level, so sind Diode 2 und 4 in Vorwärtsrichtung gepolt, womit die Gate-Spannung auf Masse gezogen wird. Diode 1 und 3 sind in Sperrrichtung geschaltet, womit die Drain und somit auch die Ausgangsspannung über Widerstand 2 und 3 auf Masse gezogen wird. Sind beide Eingänge auf High-Level, sind Diode 2 und 4 in Sperrrichtung gepolt, die Gate Spannung des Transistors wird also über Widerstand 1 auf nahezu die Versorgungsspannung gezogen und das Bauteil wird eingeschaltet. Die sich ergebene Drain und somit auch die Ausgangsspannung beträgt 0V. Erneut habe ich LEDs verwendet, um den Schaltzustand der Dioden zu visualisieren. Wie zu sehen, ist der Ausgang nur dann auf High-Level, wenn nur einer der beiden Eingänge mit der positiven Versorgungsspannung angesteuert wird. Sind beide Eingänge auf gleichem Level, so ist die gemessene Ausgangsspannung 0 Volt. Das Nicht-Gatter oder auch Komplement-Gatter ist ein einfacher Inverter. Es existiert lediglich ein Eingang und der Ausgang ist immer dann auf High-Level, wenn der Eingang auf Low-Level ist und umgekehrt. Die Leuchtdioden dieser Demonstrationsschaltung haben keine Logikfunktion und dienen lediglich der Indikation des Schaltzustandes. Die parallel zum Ein- bzw. Ausgang geschaltete LED leuchtet, wenn an diesem High-Level anliegt. Ein oder mehrere Gatter können in Serie geschaltet werden. Wird der Ausgang eines ODER-Gatters durch ein Nicht-Gatter invertiert, so erhält man ein NOR-Gatter. Nor steht dabei für not-or, also nicht-oder. Der Ausgang ist nur dann auf High-Level, wenn beide Eingänge auf Low-Level sind. Jede andere Kombination ergibt am Ausgang ein Low-Signal. Wird der Ausgang eines und Gatters invertiert, so erhält man ein nand Gatter, stehend für not-and, also nicht-und. Das Ausgangssignal ist nur dann auf Low-Level, wenn beide Eingänge auf High-Level sind. Ist einer oder sind beide Eingänge auf Low Level, so ergibt sich ein High Level am Ausgang. Das Ausgangssignal eines idealen Logikgatters beträgt entweder 0 Volt oder es entspricht der positiven Versorgungsspannung. Gleicht die Ausgangsspannung 0 Volt, so nennt man diesen Zustand auch Low, Null oder False, also Falsch. Entspricht die Ausgangsspannung andererseits der positiven Versorgungsspannung, so bezeichnet man diesen Zustand als high, 1 oder true, also wahr. Durch die Eingänge eines idealen Logikgatters fließt kein Strom... ...während der Ausgangswiderstand Null ist. Die Gatterlaufzeit, also die Zeit, welche die beobachtete Größe benötigt, um ihr Ziel zu erreichen, ist ebenfalls null. Es vergeht keine Zeit, während das Signal von einem Eingang zum Ausgang des Logikgatters läuft. Wie gezeigt, besitzen die bislang gezeigten Logikgatter einige Nachteile. Integrierte Schaltkreise sind im Vergleich zu aus diskreten Bauteilen erstellten Logikgattern zu bevorzugen und es gibt eine Vielzahl an Mikrochips zu kaufen. Hier ist ein zweifaches NOR-Gatter mit jeweils vier Eingängen in einem 14-Pin-Gehäuse verbaut, der Größenvergleich zwischen der zuvor gezeigten Schaltung und dem Chip spricht eindeutig zugunsten des ICs. Durch Hinzufügen von LEDs kann die Logikfunktion demonstriert werden. Jeweils zwei Eingänge des Chips sind parallel geschaltet und es wird nur ein Gatter verwendet. Das Resultat ist ein NOR-Gatter mit zwei Eingängen. Alleine mit NOR oder alternativ auch NAND-Gattern können alle anderen Logikfunktionen aufgebaut werden, weshalb diese Gatter auch als universelle Logikgatter bezeichnet werden. Gezeigt wird das hier mit mehreren NOR-Gattern, die Schaltungen unter Verwendung von NAND-Gattern findet ihr auf der Projektseite. Ein Nichtgatter besteht aus einem NOR-Gatter, bei dem die beiden Eingänge miteinander verbunden sind. Für die UND-Funktion werden drei Gatter benötigt. Die ODER-Funktion erhält man durch Invertieren des NOR-Gatters mit Hilfe des bereits gezeigten nicht -Gatters. Fünf NOR-Gatter werden benötigt, um die Exklusiv-oder-Funktion aufzubauen. Für integrierte Schaltkreise gibt es verschiedene Lösungsansätze, um einem idealen Logikgatter so nahe wie möglich zu kommen. Eine Gruppe von Logikgattern, deren Schaltkreise identische Konstruktionsprinzipien aufweisen, bezeichnet man als Logikfamilie (im Englischen als Logic Family). Bereits gezeigt wurde die Diodenwiderstandslogik, die auch als Diodenlogik bezeichnet wird, im englischen Logic, abgekürzt mit DL. Der Vorteil ist die einfache Bauweise, jedoch können mit dieser Technologie lediglich und bzw. oder Gatter aufgebaut werden. Ferner ist es aufgrund einer fehlenden Verstärkerstufe nahezu unmöglich, mehrere DL-Gatter miteinander zu verschalten. Hier ist ein Oder-Gatter mit dem Ausgang eines Und-Gatters verbunden. Wie zu sehen ist jetzt weder der High-Pegel auf dem Wert der Versorgungsspannung, noch ist der Low-Pegel auf 0V. Die LED am Eingang des nachgeschalteten Oder-Gatters glimmt nach wie vor, obwohl hier ein Low-Pegel anliegt. Ursache ist zum einen wie bereits gezeigt der Spannungsabfall an den in Vorwärtsrichtung gepolten Dioden und zum anderen der durch die Eingänge fließende Strom, der wiederum einen zusätzlichen Spannungsabfall an dem Pull-up-Widerstand des UND-Gatters verursacht. Diese Fehler werden aufsummiert, wenn weitere Gatter in Serie geschaltet werden. Die Logikfamilie der Widerstandstransistorlogik, logik englisch Resistor-Transistor-Logic, abgekürzt RTL, verwendet Widerstände am Ein- und Bipolartransistoren am Ausgang. Hier ist ein NAND-Gatter in RTL-Bauweise zu sehen. Ist einer der beiden Eingänge auf Low, so kann der entsprechende Transistor keinen Strom leiten, der Ausgang ist auf High. Die einzige Kombination, bei welcher der Ausgang auf Low-Pegel geht, ist, wenn beide Transistoren durch einen High-Pegel an den Eingängen eingeschaltet werden. Wie zu sehen, fließt ein vernachlässigbar kleiner Strom durch die Eingänge und die Spannung am Ausgang ist zumindest bei unbelastetem Ausgang sehr nah an dem idealen Zustand. Das NOR-Gatter besteht aus einer Parallelschaltung von Transistoren, welche durch die Eingänge geschaltet werden. Die Logikfunktionalität von DTL-Schaltungen wird über Dioden verwirklicht, während die Signalverstärkung durch Transistoren bewirkt wird. DTL steht für die englische Bezeichnung Diode Transistor Logic. Das Funktionsprinzip eines NAND- bzw. NOR-Gatters wurde zuvor bereits gezeigt. Es handelt sich um ein aus Dioden aufgebautes AND- bzw. OR-Gatter mit nachgeschaltetem Inverter, bestehend aus einer Transistorverstärkerstufe. Bei TTL-Schaltungen wird sowohl die Logikfunktionalität als auch die Signalverstärkung durch Bipolartransistoren verwirklicht. TTL steht für Transistor-Transistor-Logik. Hier ist ein NAND-Gatter in TTL-Bauweise zu sehen. Die UND-Funktionalität wird von Transistor 1 und 2 umgesetzt. Liegt an einem Eingang Low-Pegel an, so ist die Schaltung gleichbedeutend mit dem hier rechts zu sehenden Schaltbild. Am Emitter liegt Massepotential an und die Basis ist über Widerstand 1 mit der positiven Versorgungsspannung verbunden. Der Kollektor ist mit der Basis von Transistor 3 verbunden. Der Transistor ist eingeschaltet und somit liegt zwischen Emitter und Basis von Transistor 3 fast keine Spannung an, womit dieser gesperrt und das Ausgangssignal auf High-Level gezogen wird. Liegt an dem Eingang ein High-Pegel, so ist der Emitter mit der positiven Versorgungsspannung verbunden. Am Kollektor des Transistors fällt maximal eine Spannung von etwa 06 Volt ab, da die Emitterbasisstrecke von Transistor 3 ab diesem Wert leitend wird. Als Ersatzschaltbild ergibt sich ein im Inversen-Modus betriebener Transistor, durch dessen Basis über Widerstand 1 ein Strom fließt. Der durch die Basis von Transistor 1 fließende Strom bewirkt zweierlei. Zum einen fließt dieser auch durch die Basis von Transistor 3 und zum anderen schaltet dieser die Kollektor-Emitter-Strecke von Transistor 1 in den leitenden Modus. Beide Effekte bewirken, dass Transistor 3 eingeschaltet wird und somit das Ausgangssignal auf Low-Pegel geht. Wie im Video zu den Eigenschaften von Bipolartransistoren gezeigt, ist der Stromverstärkungsfaktor bei Betrieb im inversen Modus wesentlich kleiner als im normalen Modus. Andernfalls würde der Eingangsstrom stark ansteigen und Transistor 3 durch eine zu hohe Basisspannung und somit einen zu hohen Basisstrom zerstört. Weiterhin ist die maximale Spannung zwischen Kollektor und Emitter im inversen Modus wesentlich kleiner als zwischen Emitter und Kollektor im normalen Modus. Wie zu sehen steigt der Eingangsstrom stark an, wenn die Betriebsspannung auf 12V heraufgesetzt wird, was früher oder später zur Zerstörung der Transistoren führt. Der Spannungsbereich von Logikgattern in TTL-Bauweise ist daher auf eher niedrige Werte beschränkt. Die übliche Spannung von TTL-Schaltungen beträgt 5V. Bei dem hier gezeigten TTL NAND Gatter sind die Pins von Basis und Kollektor der beiden Transistoren am Eingang miteinander verbunden. Um eine kompaktere Bauform auf der Chipfläche eines ICs zu erzielen, werden hier sogenannte Multi-Emitter-Transistoren verwendet. Diese speziellen Bipolartransistoren verfügen über gemeinsame Kollektor- bzw. Basisbereiche mit unabhängigen Emitterbereichen. Der Kollektorstrom wird nur dann unterbrochen, wenn an allen Emittern logisch high anliegt, womit diese Transistoren die logische UND-Operation durchführen. Durch entsprechende Dotierung der Halbleitermaterialien ist der Stromfluss im inversen Modus minimal. Werfen wir einen Blick auf den Ausgangswiderstand, der im Wesentlichen von Widerstand 2 verursacht wird. Wie hier zu sehen, fällt die Ausgangsspannung deutlich beim Anliegen von Logisch High, sobald eine LED angeschlossen wird. Je niedriger der Wert von R2, umso geringer ist der Ausgangswiderstand, allerdings steigt auch der Strom durch das Bauteil beim Anliegen von Logisch Low am Ausgang. Das Problem des hohen Ausgangswiderstandes kann durch Hinzufügen einer Push-Pull-Verstärkerstufe gelöst werden. Ist Transistor 1 ausgeschaltet, so ist Transistor 2 eingeschaltet, wodurch Transistor 4 leitet und der Ausgang auf Low gesteuert wird. Das Potential an der Basis von Transistor 3 ist geringfügig höher, um ca. 0.2V, als das an der Basis von Transistor 4. Gleichzeitig beträgt das Potential am Emitter von Transistor 3 ebenfalls etwa 0.2V, womit sich eine Emitter-Basisspannung von etwa 0.6V ergibt, womit das Bauteil eingeschaltet würde. Um Transistor 3 zuverlässig ausschalten zu können, wird eine Diode zwischen dem Kollektor von Transistor 4 und dem Emitter von Transistor 3 eingefügt. Somit beträgt das Potential am Emitter von Transistor 3 jetzt etwa 0.8V, womit die sich ergebende Basisspannung deutlich unter 0.6V liegt. Ohne die Diode ist die Emitterbasisspannung von Transistor 3 nah an der Schwellspannung und es würde ein zu hoher Querstrom fließen. Ist Transistor 1 eingeschaltet, so sind Transistor 2 und 4 ausgeschaltet und Transistor 3 arbeitet als Spannungsfolger, wodurch am Ausgang ein High-Pegel anliegt. Wird der Widerstand von Transistor 3 und der in Vorwärtsrichtung gepolten Diode vernachlässigt, so hängt der minimale Ausgangswiderstand des Gatters nur von R4 ab. Der Vorteil des als Totem Pole bezeichneten Verstärkers liegt darin, dass auch bei einem niedrigen Widerstandswert von R4 fast kein Strom durch den Zweig bestehend aus R4, T4, der Diode und T3 fließt, weder bei High-Pegel und keiner angeschlossenen Last, noch bei Anliegen des Low-Pegels am Ausgang. Widerstand 4 begrenzt zusätzlich den Strom im Übergangszustand, während T3, T4 und die Diode leitend sind dem sogenannten Shoot-Through oder im Falle eines Kurzschlusses bei Anliegen des High-Pegels am Ausgang. Ein Nachteil der Schaltung besteht darin, dass die Ausgangsspannung beim Anliegen von Logisch-High niedriger ausfällt, da ein Teil der Versorgungsspannung an der emitter strecke von Transistor 3 bzw. an der in Vorwärtsrichtung gepolten Diode abfällt. Im Gegensatz zu dem Multi-Emitter-Transistor des NAND-Gatters besitzt ein TTL-NOR-Gatter an den Eingängen voneinander unabhängige Transistoren. Die Funktionsweise eines einzelnen Eingangs ist gleich der an dem zuvor gezeigten NAND-Gatter, jedoch wirken die Transistoren 1 und 2 an den Eingängen auf die zwei parallel geschalteten Transistoren 3 und 4, wodurch die ODER-Funktion verwirklicht wird, die durch die totem pole invertiert wird. Hier ist der Schaltplan eines nand gatters in CMOS-Logik zu sehen. CMOS steht für die englische Bezeichnung Complementary Metal Oxide Semiconductor. Sind Eingang A und B auf High-Pegel, so leitet keiner der beiden P-Kanal-Mosfets, jedoch beide N-Kanal-Mosfets, womit eine leitfähige Verbindung zwischen Masse und dem Ausgang besteht und somit ein Low-Signal ausgegeben wird. Ist einer der beiden Eingänge auf LOW, so ist damit auch einer der beiden P-Kanal-Mosfets leitend, während einer der beiden N-Kanal-Mosfets sperrt. Es besteht somit eine leitfähige Verbindung zwischen dem Ausgang und der positiven Versorgungsspannung und es liegt ein HIGH-Pegel am Ausgang an. Sind beide Eingänge auf LOW-Pegel, sind damit die beiden N-Kanal-Mosfets ausgeschaltet, während beide P-Kanal-Mosfets eingeschaltet sind. Erneut besteht eine leitfähige Verbindung zwischen Ausgang und positiver Versorgungsspannung, während keiner der N-Kanal-MOSFETs zwischen Ausgang und Masse leitet. Die Funktionsweise des NOR-Gatters ist ähnlich der des NAND-Gatters. Auch hier ist jeder der beiden Eingänge mit dem Gate eines N-Kanal- und eines P-Kanal-MOSFETs verbunden. Im Gegensatz zum NAND-Gatter sind die beiden N-Kanal-MOSFETs parallel, die P-Kanal-MOSFETs jedoch in Reihe zueinander geschaltet. Der Vorteil der CMOS-Logik liegt in der nahezu leistungslosen Ansteuerung. Prinzipiell fließt lediglich beim Wechsel des Schaltzustandes ein sehr geringer Eingangsstrom, der mit diesem Multimeter jedoch nicht messbar ist. Ferner ist der Spannungsbereich, in dem diese Gatter betrieben werden können, sehr groß und der Ausgangswiderstand der hier gezeigten Gatter ist sehr gering. Soweit mein Video zur Funktionsweise von Logikgattern. Weitere Informationen gibts auf der Projektseite. Danke fürs Angugge und bis bald!